Florian S.I.L.B.E.R.E.I.S.E.N. Die armen Programmplaner. Gut. Manche finden es, egal, ob eine in gut einem Monat stattfindende von Florian S.I.L.B.E.R.E.I.S.E.N. präsentierte TV-Show öfter mal umbenannt wird oder mal 50 Minuten länger oder kürzer ist. Ob das, vor allem, nachdem das ja auch bei der letzten, feste, Show so war, wirklich sehr professionell wirkt, möge jeder für sich entscheiden. Fakt ist, während die Schlager des Sommers bis 22.45 Uhr gedauert hätten, so war die Planung. Ist große Schlagerparty zum Geburtstag, 50 Minuten länger geplant. Also Stand heute, das wechselt ja öfter mal. Endlich wieder live. Deutet auf Live-Show hin. Der Untertitel der Show von Florian S.I.L.B.E.R.E.I.S.E.N. Endlich wieder live. Deutet darauf hin, dass die Show live gesendet wird. In einem Monat wird die Sendung steigen, wo die Sendung produziert wird, ist derweil immer noch offen. Genauso die Frage, ob Publikum zugelassen sein wird. Das finden wir, um es mit Roland Kaiser zu sagen, genauso, kurios, wie die Terminplanung der, Kaisermania. Die Stand jetzt, es ist ja, Mitte Juli, noch immer nicht final kommuniziert worden sind. Obwohl die, Spielregeln, es sonnenklar zulassen würden, naja, anderes Thema. Übrigens, wir dachten, es sei eine Schlagerstrandpartie. Aber da im Programm steht, Schlagerpartie, nehmen wir mal das als Titel. Mal wieder der, Helene-Faktor. Bei der letzten Show wurde Helene Fischer vollmundig angekündigt, wer nicht vor Ort war, war Deutschlands Superstar. Ist es diesmal andersherum? Helene wird nicht angekündigt, ist aber da? Dafür sprechen zwei Faktoren. Auch Helene Fischer feiert im August Geburtstag, sie wird am 5. August 37 Jahre alt, und 50 Minuten Sendezeit, die eigentlich nicht geplant war, könnten damit auch begründet werden. Freude bei Schlagerfans So oder so werden sich die Fans von Florian S.I.L.B.E.R.E.I.S.E.N. freuen, bereits am 14. August wieder eine reguläre Ausgabe der »Feste« erleben zu dürfen. Wir glauben nicht. Dass man sich nochmal so eine denkwürdige Veranstaltung erlauben wird wie den, sorry, peinlichen, Schlager-Countdown. Lassen wir uns überraschen. Sobald es Neuigkeiten gibt, werden wir gewohnt aktuell berichten, im Idealfall, zuerst bei Schlagerprofis.de.